In diesem Video geht es um die private Krankenversicherung im Alter. Du überlegst selber gerade in die private Krankenversicherung zu wechseln oder kennst jemand, der gerade damit zu tun hat? Dann bist du hier genau richtig. In diesem Video werde ich dir die wichtigsten Themen rund um die private Krankenversicherung im Alter erläutern und verständlich erklären. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Mein Name ist Philipp und denk immer dran, besser gut versichert als stark verunsichert. Die private Krankenversicherung ist wohl die Versicherung, über die man am meisten Gerüchte erzählt oder am meisten Gerüchte hört und am meisten Unwahrheiten verbreitet werden. Frag mal die Menschen in deinem Umfeld, was sie von private Krankenversicherung halten. Da wird man relativ wenig Positives bekommen, außer von Menschen, die wirklich jahrelang privat versichert sind und gute Erfahrungen in diesem Bereich gemacht haben. Dann gibt es diejenigen, die wirklich super schlechte Erfahrungen gesammelt haben und für diejenigen mache ich auch dieses Video und zwar die jetzt in Rente sind und viel zu hohe private Krankenversicherungsbeiträge zahlen. Denn die Menschen gibt es und das hat auch Gründe und damit möchte ich heute aufräumen. Lass uns einmal ganz vorne anfangen. Wer zahlt meine Krankenversicherungsbeiträge, wenn ich in Rente gehe? In der gesetzlichen Krankenversicherung ist es so, dass wir einen Grundbeitrag haben von 14,6 Prozent plus ein Zusatzbeitrag, der im Durchschnitt in Deutschland bei 1,3 Prozent liegt. Das heißt, es macht insgesamt 15,9 Prozent und das wird zur Hälfte von dir und zur Hälfte von der gesetzlichen Rentenversicherung bezahlt. In der privaten Krankenversicherung ist das ähnlich. In der privaten Krankenversicherung wird auch die Hälfte der Krankenversicherung übernommen, aber in der maximalen Höhe der gesetzlichen Krankenversicherung. Ich gebe dir ein ganz kurzes Rechenbeispiel. Wir haben jetzt einen Rentner, der 3.000 Euro Bruttorente bekommt. Und jetzt haben wir die Hälfte von den 15,9, das sind 7,95 Prozent. Das heißt, ich teile die 3.000 durch 100 mal 7,95 Prozent. Das sind dann 238 Euro, die ich als Zuschuss von der gesetzlichen Rentenversicherung bekomme. Kostet meine private Krankenversicherung jetzt insgesamt 500 Euro, dann muss ich selber noch 262 Euro bezahlen. Sollte meine Krankenversicherung jetzt natürlich mehr kosten, das heißt sie kostet zum Beispiel 6, 7 oder 800 Euro, dann muss ich die Differenz dazu selber bezahlen, weil ich bekomme diese 7,95% auf meine 3.000 Euro Bruttorente. Habe ich mehr Rente, dann bekomme ich natürlich auch mehr, habe ich weniger, bekomme ich letztendlich auch weniger. Was wichtig zu sagen ist, wenn ich in Rente gehe, dann habe ich unterschiedliche Faktoren, mit denen ich arbeiten kann. Habe ich unterschiedliche Punkte, die für eine Reduzierung des Beitrags sorgen? Das eine ist zum Beispiel dass das Krankentagegeld, also das, was dafür sorgt, dass, wenn ich nicht mehr arbeiten gehen kann, beziehungsweise länger als als Angestellter, zum Beispiel länger als sechs Wochen krank bin, das fällt weg. Das Thema haben wir einfach nicht mehr, wenn wir in Rente sind. Und das macht im Normalfall so zwischen 25 und 50 Euro Monatsbeitrag aus. Das fällt weg dann ist es so, ich verrate euch gern ein Geheimnis. Wir können bei einem Versicherer auch intern den Tarif wechseln. Es gibt geschlossene Tarife. Und man muss sich das vorstellen, vor 20 Jahren sind ganz, ganz viele Menschen in einen Tarif gegangen und haben ihre private Krankenversicherung abgeschlossen, haben sie nie wieder verändert. Und dieser Tarif ist heute geschlossen, das heißt, diese Menschen sind dort drin, die Leistungen sind auch fix, da verändert sich nichts mehr bei dem. Und wir können aus diesem Tarif raus. Teilweise haben wir sogar die Möglichkeit, bei unserem Versicherer selber, und das ist wichtig, wir machen das nur bei unserem Versicherer selber, bei unserem Versicherer selber die Möglichkeit, in einen anderen Tarif zu wechseln, der ähnliche Leistung hat, vielleicht sogar mehr Leistung hat, vielleicht aber auch ein ganz kleines bisschen weniger Leistung hat, aber das muss wirklich individuell geprüft werden und da ist es auch wichtig, dass man sich seinen Fachmann zur Seite holt. Jetzt ist es natürlich so, dass die gesetzliche Krankenversicherung, die private Krankenversicherung jedes Jahr ein bisschen teurer werden könnten. Höchstwahrscheinlich werden sie das auch. Wir haben eine durchschnittliche Inflation zwischen 3 und 3,5 Prozent in diesem Bereich und das liegt einfach unter anderem an der medizinischen Inflation. Wenn wir uns aber alles drumherum anschauen, dann haben wir einfach faktisch eine Inflation und alles wird teurer. Das heißt auch unsere Krankenversicherung. Jetzt ist es natürlich so, wenn die gesetzliche Krankenversicherung teurer wird, dann bekommst du später höchstwahrscheinlich auch einen größeren Zuschuss zu deiner privaten Krankenversicherung. Ganz wichtig ist, wir müssen bei der privaten Krankenversicherung immer proaktiv handeln. Die kommen nicht auf uns zu. Also die gesetzliche Rentenversicherung kommt nicht auf uns zu und sagt, hey, wir möchten dir gerne einen Zuschuss geben. Den müssen wir wirklich proaktiv beantragen mit einem Antrag, zum Beispiel, wenn ich in Rente gehe oder wenn ich es bis heute nicht gemacht habe, dann sollte ich mich jetzt an die ja, an den Rentenversicherungsträger, also zum Beispiel die deutsche Rentenversicherung wenden und diesen Antrag anfordern, sodass ich zukünftig diese Zuschüsse bekomme. Und das ist super wichtig. Also immer proaktiv bei der privaten Krankenversicherung. Wir entscheiden uns ja auch proaktiv für eine private Krankenversicherung. Wir entscheiden uns ja auch für eine bestimmte Leistung in einer privaten Krankenversicherung. Und deswegen müssen wir uns auch wirklich aktiv um diese Dinge kümmern. Jetzt ist es natürlich so, dass wir auch im Bereich Rente proaktiv sein müssen, was unsere Krankenversicherung angeht, aber da müssen wir sowieso grundsätzlich proaktiv handeln, weil ansonsten haben wir sowieso eine Herausforderung. Und in der privaten Krankenversicherung ist es jetzt so, dass es zum Beispiel Beitragsentlastungstarife gibt. Ja, die kannst du abschließen bei deinem Versicherer. Die kosten dann 60, 70, 80, 90 Euro pro Monat extra. Die werden dann von der Rentenversicherung, also von deinem Versicherer angelegt und da werden dann Zinsen oder Renditen drüber erwirtschaftet. Aber auch nur in einem gewissen Maße, weil die müssen ja für diese Beiträge, für dieses Geld müssen sie ja letztendlich haften und sie müssen dafür sorgen, dass es, wenn du in Rente gehst, natürlich auch später da ist. Deswegen ist es immer gut und wichtig, einfach vorzusorgen über eine gute Rentenversicherung zum Beispiel, über zusätzlich ein gutes ähm, Depot, was dafür sorgt, dass später Kapital da ist. Und meiner Meinung nach sollte man immer einen gewissen Beitrag in seine Rentenversicherung einbezahlen die dafür sorgt, dass wir später einfach mehr Kapital haben und die dafür sorgt, dass wir uns einfach keine Gedanken machen müssen und einfach dieses Thema private Krankenversicherung über unsere private Rentenversicherung quersubventionieren können. Das heißt, es sind nicht immer... 60, 70 oder 100 oder sogar mehr Euro notwendig, um das Thema private Krankenversicherung früher oder später zu finanzieren. Meistens reichen 40, 50 Euro aus, um einfach vernünftig ähm, Kapital aufzubauen, um dann die private Krankenversicherung sauber quer subventionieren. Ganz wichtig zu sagen ist nochmal, die private Krankenversicherung ist eine Entscheidung, das ist eine proaktive Entscheidung und die sollte man wirklich mit Bedacht treffen. Schau dir dazu auch nochmal dieses Video an, was ich hier verlinkt habe. Da erfährst du alles über die private Krankenversicherung inklusive Vor- und Nachteile. Was ist anders in der gesetzlichen in, Vergleich zur privaten Krankenversicherung, sodass du wirklich für dich eine richtig gute Entscheidung treffen kannst. Wie ist das jetzt, wenn ich doch aus irgendwelchen Gründen irgendwann mal von der privaten Krankenversicherung in die gesetzliche Krankenversicherung zurück möchte? Geht denn das? Ja und nein. Also es ist so, der Gesetzgeber hat eine magische Grenze eingebaut und zwar bei 55. Und das ergibt natürlich auch Sinn, weil der Gesetzgeber möchte natürlich nicht, dass du während deiner Arbeitszeit, also während du arbeitest, von zum Beispiel günstigen Tarifen, von weniger Beitrag profitierst. Und wenn du in Rente gehst, dann sagst du dir so: Jetzt ist gesetzliche. Krankenversicherung günstiger. Jetzt gehe ich halt in die gesetzliche Krankenversicherung. Und genau das soll ja nun mal nicht sein, weil das schadet im Grunde auch dem System. Aber wie komme ich jetzt, bis ich 55 bin, wieder aus der privaten Krankenversicherung in die gesetzliche Krankenversicherung? Der eine Punkt ist, ja, ich bin arbeitslos. Ich habe keinen Job mehr. Dann kann ich direkt in die gesetzliche Rentenversicherung zurückwechseln. Der nächste Punkt ist, ich verdiene unter der Jahresarbeit-Entgeltgrenze, das heißt unter diesen magischen 64.000 Euro und das für mindestens ein Jahr, dann kann ich aus der privaten Krankenversicherung in die gesetzliche Krankenversicherung zurückwechseln. Das kann man über unterschiedliche Konstrukte machen. Man kann ja zum Beispiel auch mit seinem Arbeitgeber sprechen ähm, oder man erhöht irgendwelche betrieblichen Altersvorsorgen oder man macht ein Jobsharing, das ist ja auch wieder ein ganz modernes, neues, interessantes Konzept. Also es gibt genug Möglichkeiten, um sein Einkommen zu reduzieren, dass man auch von der privaten wieder in die gesetzliche kommt. Dazu muss man aber auch wirklich sagen, wer einmal wirklich privat versichert ist und wirklich die Leistung von einem guten Tarif genossen hat, der will auch gar nicht mehr in die gesetzliche, Krankenversicherung, weil einfach die Leistung und auch die medizinische Versorgung einfach komplett anders ist. So, wie ist das jetzt, wenn ich selbstständig bin und nicht angestellt bin? Wie komme ich zurück in die gesetzliche Krankenversicherung bis 55? Das ist relativ einfach. Ich muss meine Selbstständigkeit aufgeben oder meine Selbstständigkeit nur noch in der Nebentätigkeit ausüben. Also das heißt, mein Hauptjob in einem Angestelltenverhältnis, in einem sozialversicherungspflichtigen Angestelltenverhältnis haben. Was ist jetzt, wenn ich älter bin als 55? Und hier gibt es natürlich auch die ein oder anderen Tricks, wie man wieder in die gesetzliche ähm, Krankenkasse kommen kann. Und das ist unter anderem zum Beispiel, dass der Partner gesetzlich versichert ist und dass man jetzt unter 450 Euro im Monat, an verfügbaren Einkommen hat, dann habe ich auch die Möglichkeit, aus der privaten Krankenversicherung wieder in die gesetzliche zu wechseln, beziehungsweise dann ist es wahrscheinlich auch tatsächlich notwendig, dass man es tut. Aber zu dieser Situation sollte es im Grunde besser niemals im Leben kommen. Ich hoffe, ich konnte dir ganz viele Impulse geben zum Thema private Krankenversicherung im Alter. Ich hoffe, du konntest es nachvollziehen. Schreib mir hier unten mal in die Kommentare, was du denkst, wie es dir gefallen hat und schick das Video gerne weiter. Abonniere meinen Kanal, damit du zukünftig nichts verpasst. Ich werde hier regelmäßig Versicherungs- und Finanzwissen teilen, sodass du immer gut und verständlich aufgeklärt bist. Ich danke fürs Zuschauen und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Besser gut versichert als stark verunsichert.